Neben der Piste, da kommt eigentlich dann erst das richtige Gefühl, wo man sagt, okay, mal ist mal weg von dem ganzen Trubel, von den Leuten, man lässt alles mal hinter sich. Die Vorbereitung ist alles, checken vom Wetter, Ausrüstung, dass alles da ist, weil es einfach die Natur ist und die ist der Spielemacher, die gibt vor, wie es geht. Und dann muss halt dieses Equipment darf kein Fragezeichen sein. Auch nur dann kriegt man diesen besten Skimoment, weil dann einfach auch das Material, der Kopf und die Natur zusammenpassen und dann ist das eine Einheit. Dreht man sich um und steht dann vor dieser Kulisse, dann denkt man sich schon, boah, das war es eigentlich schon wert. Das ist schon Belohnung genug, wenn man dann weiß, okay, jetzt fahren wir runter, jetzt geht's los. und Jetzt haben wir unseren Skimoment.